Im ersten Video haben wir uns damit beschäftigt, wer der Buchführungspflicht nach UGB unterliegt. Aber was bedeutet denn eigentlich Buchführungspflicht nach UGB? Grundsätzlich muss man mal festhalten, es ist sicherlich das aufwendigste System zur Gewinnermittlung. Man hat zwei Rechenkreise, nämlich einerseits die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, wo jeder Sachverhalt doppelt erfasst wird. Schauen wir uns zunächst noch einmal anhand der Grundbegriffe an, worüber wir sprechen. Die doppelte Buchführung bedeutet, es gibt zwei wesentliche Bestandteile in einem Jahresabschluss. Das ist zum einen die Bilanz zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das bedeutet beispielsweise zum 31.12.2021. Die Gewinn- und Verlustrechnung, das ist eine Zeitraumbetrachtung. Das heißt für eine gewisse Zeitspanne, wie zum Beispiel für ein Geschäftsjahr, das am 01.01.2021 beginnt und am 31.12.2021 Ändert. Doppelte Buchführung bedeutet also, dass jeder Geschäftsvorfall doppelt erfasst wird. Einmal im Soll und einmal im Haben. Wir werden uns das später noch mehr im Detail ansehen. Darüber hinaus bedeutet es aber auch, dass ich den Erfolg, das heißt den Gewinn, über zwei verschiedene Arten ermitteln kann. Einerseits über den sogenannten Betriebsvermögensvergleich, das heißt über die Veränderung des Reinvermögens. Wenn uns das noch gesondert ansehen und andererseits relativ einfach über die Frage, wie hoch ist der Gewinn auf Basis meiner Erlöse abzüglich meiner Aufwendungen. Schauen wir uns einmal das System Bilanz an. Wir haben gesagt, Bilanz ist ein Rechenwerk zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt zum 31.12.2021 beispielsweise. Die Bilanz zeigt auf der Aktivseite, also im Soll, das Vermögen einer Gesellschaft. Das heißt Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Die Differenzierung werden wir uns in einem separaten Video ansehen. Auf der Passivseite, also im Haben, wird gezeigt, woher die Mittel kommen. Die sogenannte Mittelherkunft, also beispielsweise Eigen- und Fremdkapital. Selbst erwirtschaftetes Kapital und Kapital, was von fremden Dritten zur Verfügung gestellt wird. In einer Bilanz findet man die sogenannten Bestandskonten. Auf der Aktivseite, das heißt im Soll aktive Bestandskonten, während auf der Passivseite passive Bestandskonten, also im Haben zu sehen sind. Wir haben bereits eingangs erwähnt, auf der Passivseite sieht man die Mittelherkunft, das heißt woher kommt, woher kommen die Mittel. Auf der Aktivseite die Mittelverwendung, das heißt wofür verwende ich die Mittel, eben wie bereits erwähnt für Vermögensgegenstände des Anlage- bzw. Umlaufvermögens. Sieht man sich das zweite Rechenwerk daneben an, sprich die Zeitraumbetrachtung, die Gewinn- und Verlustrechnung, so kann man den Gewinn oder den Verlust dort ermitteln, indem man Erlöse abzüglich Aufwendungen vergleicht. Das heißt, man schaut sich an, wie hoch sind meine Umsätze und wie hoch sind dementsprechend meine Aufwendungen und am Ende des Tages ergibt sich eine Saldogröße und diese Saldogröße nennt sich eben Gewinn oder Verlust. Um jetzt den Gewinn einer Periode über beide Methoden zu berechnen, kann man sich einerseits relativ einfach in der Gewinn- und Verlustrechnung ansehen, was herauskommt, das heißt, Erträge abzüglich Aufwendungen ergibt ein Ergebnis oder man sieht es sich anhand der Bilanz an über den sogenannten Betriebsvermögensvergleich. Denn wir haben gesagt, auf der Passivseite der Bilanz findet man das Eigenkapital und vergleicht man das Eigenkapital zwischen den Perioden, sprich das Eigenkapital der Vorperiode und das Eigenkapital der heurigen Periode, so muss die Differenz grundsätzlich der Gewinn oder Verlust der laufenden Periode sein. Diese Differenz zwischen dem Eigenkapital am Anfang des Jahres und am Ende des Jahres muss noch um Privatentnahmen und Privateinlagen korrigiert werden, da diese nicht Teil des laufenden Ergebnisses und somit des Jahresergebnisses sind. Versucht man jetzt beide Rechenwerke in ein System zu bringen, so kann man das relativ einfach machen. Wir haben gesagt, in der Gewinn- und Verlustrechnung entsteht ein Ergebnis, ein Gewinn oder ein Verlust, je nachdem, ob die Erlöse oder die Aufwendungen höher sind. Dieser Gewinn und, oder Verlust wandert in die Bilanz hinein, nämlich ins Eigenkapital und erhöht dort das Eigenkapital, wenn es sich um einen Gewinn handelt, oder er verringert das Eigenkapital, wenn es sich um einen Verlust handelt. Das heißt, beide Rechenwerke sind miteinander kommunizierende Gefäße und funktionieren auch ohne, ohne einander nicht. Kommen wir noch einmal zurück zu den Begrifflichkeiten. Wir haben gesagt, in der Bilanz gibt es aktive und passive Bestandskonten, je nachdem, auf welcher Seite der Bilanz man sich befindet. Aktive Bestandskonten stehen grundsätzlich im Soll, das heißt, es sind Vermögensgegenstände, entweder des Anlage- oder des Umlaufvermögens. Nehmen wir als klassisches Beispiel das Bankkonto her. Das Bankkonto ist ein Teilbereich des Umlaufvermögens. Das heißt, das ist etwas, auf das kann das Unternehmen zurückgreifen. Vermögensgegenstand. Auf der Passivseite findet man Eigenkapital und Fremdkapital. Beispielsweise, man schuldet einem Lieferanten aus einer Lieferung einen bestimmten Betrag. Dann ist das Teil des Fremdkapitals, denn man hat eine Leistung erhalten, die man noch nicht bezahlt hat. Man hat quasi eine Schuld gegenüber diesem Lieferanten. Aktive Bestandskonten erhöhen sich im Soll und verringern sich im Haben. Das heißt beispielsweise ein Bankkonto steigt das Bankkonto, dann wird die Bank im Soll, das heißt auf der Aktivseite der Bilanz, mehr. Sinkt das Bankkonto, steht die Bank im Haben und wird somit auf der Aktivseite der Bilanz weniger. Genau umgekehrt muss man sich das Gleiche für die passiven Bestandskonten überlegen. Passive Bestandskonten, diejenigen, die auf der Passivseite stehen, zum Beispiel eine Rückstellung, zum Beispiel eine Verbindlichkeit gegenüber einem Lieferanten, werden mehr auf der Passivseite und weniger auf der Aktivseite. Ein einfaches Beispiel: Wenn ich bei einem Lieferanten etwas bestelle und die Lieferung erhalte, aber die Rechnung nur noch nicht bezahlt habe dann schulde ich diesem Lieferanten beispielsweise 10.000 Euro. Diese Schuld gegenüber diesem Lieferanten ist auf der Passivseite als Lieferverbindlichkeit ausgewiesen. Bezahle ich die Schuld in weiterer Folge, dann wird meine Lieferverbindlichkeit ja weniger, weil diese Schuld ist dann nicht mehr vorhanden. Das heißt, damit die Schuldlieferverbindlichkeit weniger wird, muss dieses passive Bestandskonto auf der Aktivseite stehen. Gleichzeitig bezahle ich ja auch diese Schuld. Das heißt, mein Bankkonto wird im konkreten Fall um 10.000 Euro weniger. Das Bankkonto ist ein aktives Bestandskonto, steht somit, wenn es weniger wird, auf der Passivseite im Haben und reduziert sich daher um diese 10.000 Euro. Das heißt, im konkreten Fall, es sinkt meine Lieferverbindlichkeit von 10.000 auf 0, das heißt, die Passivseite wird weniger. Gleichzeitig aber auch wird die Aktivseite weniger, weil mein Bankkonto reduziert sich ebenso um diese 10.000 Euro. Man kann das Ganze auch anhand des österreichischen Kontenrahmens sich ein bisschen besser vorstellen. Der österreichische Kontenrahmen besteht aus 10 Kontenklassen. Die Kontenklassen 0, 1, 2, 3 und 9 sind jene Kontenklassen, die sich in der Bilanz wiederfinden. Das heißt aktive und passive Bestandskonten abdecken. Die Kontoklasse 0 ist der ganze Bereich des Anlagevermögens, das heißt aktives Bestandskonto. Die Kontoklasse 1 und 2 sind ebenso aktive Bestandskonten und decken den Bereich Umlaufvermögen ab. Die Kontenklasse 3 ist jetzt das Thema der passiven Bestandskonten und dort vor allem all jenen des Fremdkapitals zuzuordnen. Und die Kontoklasse 9 betrifft das Eigenkapital und sind somit ebenso passive Bestandskonten. Da fehlen aber dann noch weitere Kontoklassen, nämlich jene der Kontogruppe 4 bis 8. Und das sind all jene, die in der Gewinn- und Verlustrechnung landen. Kontoklasse 4 sind die klassischen Erlöse. Das heißt, womit verdiene ich mein Geld? Mit dem Verkauf von Gütern und Dienstleistungen oder auch mit sonstigen Erlösen. Die Kontenklassen 5 bis 7 sind die Aufwandsarten. Wir werden uns das bei der G&V-Gliederung noch genauer ansehen, aber all jene, Klassen, die meine Erlöse vermindern und die Kontoklasse 8 ist das sogenannte Finanzergebnis. Dort sind sowohl Erlös- als auch Aufwandskomponenten enthalten, das heißt Finanzerträge, beispielsweise Zinserträge von Banken, aber auch Finanzaufwendungen, wie zum Beispiel Zinsaufwendungen, wenn ich einen Kredit bei der Bank genommen habe. Wir haben schon gesagt, dass in der Gewinn- und Verlustrechnung sowohl Umsätze als auch Aufwendungen zu sehen sind. Jetzt haben wir aber auch gesagt, dass die doppelte Buchführung erfordert, dass man immer einen Geschäftsvorfall im Soll und einen Geschäftsvorfall im Haben erfasst. Das heißt, man muss sich noch die Frage stellen, wo werden die Geschäftsvorfälle in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Und das lässt sich relativ einfach ableiten. Auf der haben werden Umsätze und Erlöse erfasst. Auf der Soll-Seite werden die Aufwendungen erfasst. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Sind meine Umsätze, meine Erlöse höher als meine Aufwendungen, ergibt sich ein Gewinn. Nehmen wir folgendes Beispiel. Wir haben auf der Habenseite Erlöse von 10.000 Euro und auf der Soll-Seite Aufwendungen von 8.000 Euro. Da ergibt sich ein Gewinn von 2.000 Euro. Es gibt einen Grundsatz in der doppelten Buchführung und der heißt, soll ist gleich haben bei jedem Geschäftsvorfall. Die linke Seite muss immer mit der rechten Seite übereinstimmen. Und wenn ich im Haben 10.000 Euro habe und im Soll 8.000 Euro Aufwendungen, dann muss die Saldogröße, also die 2.000 Euro Gewinn, grundsätzlich in der Gewinn- und Verlustrechnung im Soll aufscheinen, damit ich auf beiden Seiten 10.000 Euro habe. Diese 2.000 Euro Gewinn wandern in letzter Konsequenz ins Eigenkapital und wandern ins Eigenkapital, ins Haben. Wieso ist das konsequent? Wir haben gesagt, das Eigenkapital steht in der Bilanz auf der Passivseite als passives Bestandskonto. Und wir haben auch gesagt, dass passive Bestandskonten im Haben mehr werden. Wenn ich jetzt einen Gewinn habe, erhöht das ja mein Eigenkapital. Das heißt, diese 2.000 Euro Gewinn, stehen in der Bilanz im Haben, haben Eigenkapital und kommen aus der Gewinn- und Verlustrechnung, aber dort aus dem Soll, damit ich in der Gewinn- und Verlustrechnung die Tatsache schaffe, dass Soll gleich Haben ist. Das heißt, in diesem Fall wäre die Buchungslogik eine ganz einfache. Der Gewinn in Höhe von 2.000 Euro steht in der Gewinn- und Verlustrechnung im Soll und wandert im Eigenkapital im Haben und somit habe ich diese 2.000 Euro von der Gewinn- und Verlustrechnung ins Eigenkapital umgebucht und habe über diese letzte Buchung, die in der Regel immer die letzte Buchung eines Geschäftsjahres ist, wieder eine Soll-Haben-Gleichheit hergestellt, nämlich 2.000 Euro Soll-Gewinn-Verlustrechnung, und haben Eigenkapital und somit entspricht Soll und haben wieder dem gleichen Wert. Abschließend vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Diese Buchungslogik von Soll, Haben, Bestands- und Erfolgskonten kann man auf jeden Geschäftsvorfall umlegen. Man muss sich, wie gesagt, immer nur überlegen, handelt es sich um ein Bestandskonto in der Bilanz. Wenn ich weiß, es ist ein Bestandskonto, ist die Frage, ist es ein aktives Bestandskonto, also ein Teil meines Vermögens, oder ist es ein passives Bestandskonto, ein Teil meines Kapitals, Eigen- oder Fremdkapital. Und Sofern es auch die Gewinn- und Verlustrechnung anspricht, muss ich mir überlegen, spreche ich damit ein Aufwandskonto an, was grundsätzlich im Soll zu erfassen ist, oder spreche ich damit ein Erlöskonto an, was grundsätzlich im Haben zu erfassen ist.